Eine neue Funktion von Starter in der Version 16 ist die Autocompletion, also die Autovervollständigung im Do-File-Editor. Das möchte ich hier kurz vorstellen. Ich verwende wie öfters den Beispieldatensatz auto.dta und drei Dinge möchte ich hier vorstellen, die mit der Autovervollständigung sehr gut funktionieren. Das erste ist die Autovervollständigung von Befehlsnamen. Wenn Sie also beispielsweise den Summarize-Befehl verwenden möchten, brauchen Sie nur die ersten zwei, drei Buchstaben eingeben dann können Sie hier aus dem Dropdown-Menü den Befehl auswählen, mit Enter bestätigen und dann den Rest des Befehls schreiben, zum Beispiel hier die Variable Price. Was auch sehr gut funktioniert, ist die Verwendung von bereits im Do-File getippten Wörtern. Wenn Sie jetzt also zum Beispiel einen record befehl verwenden wollen und sich dann wieder auf die Variable Price von oben beziehen wollen, brauchen Sie nur den ersten Buchstaben eingeben und der Rest wird direkt dann ergänzt. Und was auch sehr gut funktioniert, ist das Schließen von geöffneten Klammern. Wenn ich also nochmal kurz diesen Recode-Befehl von eben eingebe und dann weiterarbeiten möchte, jetzt mit Klammern, dann wird eine geöffnete Klammer sofort wieder geschlossen und ich kann dann hier drin meine ganzen Umkodierungen vornehmen. Das funktioniert auch sehr gut, wenn die Klammern ineinander verschachtelt sind oder bei geschweiften Klammern, wenn man zum Beispiel Schleifen verwendet und so weiter. Das funktioniert sehr gut. Dann sind mir allerdings auch drei Probleme aufgefallen. Und zwar ist es zum ersten Schade, dass die Variablen Namen nicht bekannt sind. Es wäre ja sehr praktisch, wenn Sie den Summarize-Befehl eingeben, dass Sie dann, wenn Sie ähm, die Leertaste drücken, dann alle Variablen Namen angezeigt bekommen, die im Datensatz enthalten sind. Das ist leider nicht der Fall. Das Einzige, was eben geht, ist der Bezug auf Variablen Namen, die ich weiter oben im Du-Fall schon mal eingegeben habe. Zum Beispiel jetzt hier Price, dann kann ich das wieder auswählen. Dann sind die Befehlsnamen teilweise nicht ganz korrekt dahinterlegt bzw. nicht bekannt. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Zum einen ist das der Tabulate-Befehl. Beim Tabulate-Befehl haben wir hier One-Way und Two-Way stehen. Das macht leider keinen Sinn, das so in den Do-File zu übernehmen, weil Sie dann, wenn Sie zum Beispiel eine Häufigkeitstabelle für die Variable Price hier erstellen wollen, eine Fehlermeldung bekommen durch dieses One-Way. Das müssen Sie also rausnehmen, wenn Sie eine Tabelle erstellen wollen. Und das andere ist, wenn Sie hier den MVD-Code-Befehl mal verwenden wollen für die Definition von fehlenden Werten, da ist dann zum Beispiel nur MVN-Code vorhanden. Also MVD-Code müsste man dann selber tippen. Und das dritte ist, dass die Befehlsoptionen leider nicht bekannt sind. Das wäre ja auch sehr praktisch, wenn Sie den Summarize-Befehl eingeben könnten. Und dann Komma, und wenn Sie dann die Optionen eben angezeigt bekommen würden, die dieser Befehl Anbietet. Allerdings ist das leider nicht der Fall. Das heißt, Sie müssen da wieder dann selber eingeben, zum Beispiel die Detail-Option. Der Vorteil ist natürlich, wenn Sie das einmal getippt haben, können Sie es dann bei der weiteren Verwendung dieses dufalls files immer wieder ver verwenden, ohne das jetzt wieder komplett eingeben zu müssen. Soweit als kleinen Einblick in die Autocompletion. Viel Spaß bei der Anwendung!